Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute mit dem Thema Business Intelligence und Analytics, ein Fachbereich und ein Berufsbild innerhalb der Wirtschaftsinformatik oder lässt sich ja doch primär der interdisziplinären Fachrichtung Wirtschaftsinformatik zuordnen und ja, der Bereich BI und Analytics umfasst diverse Aufgabenfelder, welche von Entwicklung von ETL-Prozessen über den Betrieb eines Data Warehouses bis hin zur Analyse der Unternehmensdaten und dem Bereitstellen von Analyseergebnissen oder aber auch Echtzeitdaten via Online-Monitoring-Dashboards geht. Ja, und insbesondere in größeren Unternehmen mit vielen verschiedenen operativen Systemen ist der Bereich BI und Analytics ein immer wichtiger werdender Bereich. Gerade große Unternehmen haben natürlich nicht nur viele operative Systeme und damit große Datenmengen, sondern auch extrem heterogene operative Systeme und Datenquellen. Und Ziel des Bereiches BI und Analytics ist es, all diese Daten des Unternehmens aus den operativen Systemen zu extrahieren und so zu transformieren, dass die Daten in ein zentrales Datenmodell passen bzw. in einem zentralen Datenbankmanagementsystem abgelegt werden. Können. Und dies ist in vielen Fällen ein Data Warehouse, in dem die Daten jeweils entlang von Dimensionen wie Zeit, Ort oder Preis in einer sinnvollen Struktur gespeichert werden, welche dann eine schnelle Abfrage von Kennzahlwerten bzw. den Dimensionen zugeordneten Kennzahlwerten-Daten ermöglichen. Und dort ist ein weit verbreitetes Schema, zum Beispiel auch das Star-Schema. Nachdem die Daten gespeichert wurden und der sogenannte ETL-Prozess, ja Extract, Transform, Load, ähm, abgeschlossen ist, wird es dann richtig interessant. Doch zunächst kommen wir erst einmal zurück auf den Begriff Business Intelligence. Auch wenn der englische Begriff Intelligence mit Intelligenz ins Deutsche übersetzt wird, bedeutet er im Kontext von BI nicht das Wort Intelligenz in dessen allgemeiner, semantischer Auffassung, sondern... Das englische Wort intelligence lässt sich zurückführen auf das lateinische Verb intelligere, welches sich wiederum aus den zwei lateinischen Wörtern inter und legere ableitet. Und der Wortbestand intel bzw. inter kann übersetzt werden mit zwischen und das Verb legere bedeutet lesen. Ja, da zeichnet sich mein Latinum doch endlich mal aus. So, Spaß beiseite. Wortwörtlich bedeutet intelligere also zwischen, lesen und im Zusammenhang mit dem Wort Business Intelligence bzw. im Zusammenhang mit Business Geschäft könnte man Intelligence also mit Zwischengeschäftsdaten lesen übersetzen, besser trifft es allerdings die etwas freiere Übersetzung und zwar Geschäftsdaten verstehen und der Bereich BI und Analytics umfasst alle Tätigkeiten von der Extraktion von Daten über deren Transformation bis hin zur Speicherung in einem Datenbank äh, Management -System beziehungsweise Data Warehouse und in einem Data Warehouse werden Daten historisch archiviert, um damit die operativen Systeme zu entlasten und die historischen Daten unternehmensweit zu Analysezwecken bereitzustellen. Der Bereich BI beschäftigt sich nämlich vor allem damit, aus den operativen Systemen die Daten zu streamen, in einer geeigneten Struktur zu archivieren. Und dies passiert entweder in Echtzeit oder aber in regelmäßigen Zeitabständen. Und die Daten werden dabei dann jeweils entlang von Dimensionen strukturiert und sortiert. Und die Dimensionen sind letztendlich, letztendlich einfach bloß Attribute, Kennzahlen, ja, anhand deren Entitätsinstanzen eines Datensatzes gefiltert und in Relation zueinander gesetzt werden können. Und typische Beispiele für Dimensionen sind die zum Beispiel Geschäftsbereich, Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter, ähm, aber in der Regel vor allen Dingen auch die zeitliche Komponente. Also Zeit ist in der Regel immer eine Dimension, kann man sehr schön natürlich dann damit auch ordnen, äh, was man da für einen Datensatz hat. Und ja, die mit Hilfe von den ETL-Prozessen homogenisierten und zentral abgelegten Daten lassen sich jetzt online von Zugriffsberechtigten Abfragen analysieren. Dies kann direkt mit Hilfe von SQL geschehen oder aber indirekt durch dann eine entsprechende Datenbankabfragesoftware mit ansprechender grafischer Oberfläche. Und da ich selber bereits im Bereich BI und Analytics hospitieren durfte, kann ich sagen, dass insbesondere Moni äh, monitoring Dashboards immer leichter zu erstellen sind, um die Daten zu Analysezwecken ja, einer breiten Menge an Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen und natürlich fördert auch das allein schon den Mehrwert der Daten. Und kommen wir jetzt zum Schluss doch einmal ganz kurz zu einer kleinen Ausführung bezüglich der Differenz Begrifflichen Differenz zwischen BI und BA. BI, ja, Business Intelligence und BA, Business Analytics, sind begrifflich, thematisch sehr nah beieinander. Dennoch besteht bei akkurater Definition ein kleiner Unterschied. Während BI sich auf die deskriptive Analyse beschränkt, also auf die beschreibende Analyse, sowas wie Durchschnitt, Korrelation etc. pp., steht im Bereich Analytics vor allen Dingen auch das Forecasting im Zentrum, ja, also die Extrapolation von Daten. Äh, Entwicklung und ähm, natürlich auch sehr komplexe Datenanalysen und mit diesen komplexen Datenanalysen meine ich in diesem Fall sowas wie Data Mining oder Process Mining, bei dem dann versteckte Abhängigkeiten zwischen Daten gesucht werden, versteckte Muster gesucht werden, äh, welche wichtige Informationen liefern können. Ja und in der Re Realität muss man einfach sagen, ähm, kann man das nicht klar abgrenzen. In der Regel werden die Bereiche auch zusammengefasst. Also dann wird, sich da, wird das genannt BI und Analytics, weil die beiden Bereiche natürlich auch extrem eng miteinander zusammenarbeiten. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann abonniere gerne unseren YouTube-Kanal, auf dem weitere interessante Erklärvideos und Analysen aus dem Bereich Wirtschaft, Aktien und IT vorhanden sind und in Zukunft natürlich auch noch dazukommen werden. Und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao!